Dieses Video soll einen Auftakt geben zu einer kleinen Reihe, die sich einen Blick hinter die Kulissen beim Museum Digital erlaubt. Die Dateneingabe und Verwaltung beim Museum Digital geschieht größtenteils dezentral. Das heißt, Museen aus Hessen geben in der regionalen hessischen Instanz von Museum Digital ihre Daten ein, verwalten sie dort, können MUSDB dort als für das Sammlungsmanagement benutzen und können ihre Daten primär dort veröffentlichen. In der Folge werden die Daten aus Hessen zusammengeführt mit den Daten aus der sachsen anhaltinischen Instanz, der Sächsischen Instanz, der Berliner Instanz und so weiter, um eine deutschlandweite Instanz von Museum Digital zu generieren. Hierbei geht es natürlich nur um öffentliche Daten. Interne Daten der Museen bleiben in den regionalen Instanzen. Damit die Daten der verschiedenen Museen aus einer Instanz miteinander interoperabel sind und gemeinsam durchsucht werden können und genauso die Daten aus einer Instanz mit den Daten aus einer anderen Instanz, braucht es aber zentrale und gemeinsam genutzte, kontrollierte Vokabulare. Das heißt, so, so sehr Objektnamen haben oder die, der Standort eines Objektes in der regionalen Instanz kontrolliert sind, so sehr sind Akteure, Schlagworte, Zeiten und Orte in einer zentralen externen Datenbank, die an zentraler Stelle korrigiert angereichert und verwaltet wird. Also lokale Datenhaltung bei allem außer den kontrollierten Vokabularen, zentrale Datenhaltung und zentrale Verwaltung bei den kontrollierten Vokabularen, die dann eben von allen gemeinsam genutzt werden und von einer zentralen Redaktion bearbeitet werden. In diesem Video soll es also darum gehen, wie die zentrale Redaktion arbeitet und mit welchem Tool sie arbeitet. Das Tool, das die Normdatenredaktion für die Arbeit an den kontrollierten Vokabularen von Museum Digital benutzt, nennt sich NODAG. NODAG sieht so aus und bietet einen zentralen Überblick über die verknüpften Objekte, das heißt man sieht Basisdaten zu diesen Objekten und eben zu den kontrollierten Vokabularen von Akteuren, Orten, Schlagworten und Zeiten beim Museum Digital. Theoretisch könnte man damit auch andere Terminologien bearbeiten. Auf der Startseite von NODAG sieht man Zuerst oben eine Navigation. In der Navigation kann man oben links über einen Klick auf den Schriftzug Nodak immer wieder zurück zur Startseite kommen. Rechts davon finden sich verschiedene Optionsbuttons, je nachdem welche Benutzerrechte man gerade hat. Als Administrator hat man die Möglichkeit, neue Benutzerkonten über das Personen-Icon hinzuzufügen oder bestehende zu löschen. Über das Sprachsymbol kann man die Sprache, in der man Nodak benutzt, bearbeiten. Die kontrollierten Vokabulare werden nicht nur von den deutschen Museen gemeinsam benutzt, sondern sie sind mehrsprachig und werden von allen Museen, die mit Museum Digital arbeiten, gemeinsam benutzt. Das heißt, ukrainische Museen, deutsche Museen, ungarische Museen arbeiten alle mit demselben Set von Vokabularen und entsprechend braucht es in der Redaktion auch Menschen, die die verschiedenen Sprachen sprechen, am besten muttersprachlich. Und so kann auch Nodak in den verschiedenen Sprachen benutzt werden. Also zum Beispiel auf Russisch oder wieder auf Deutsch. Der nächste Button bietet eine Möglichkeit, um die Involvement-Types bei den Statements von Museum Digital zu bearbeiten. Dazu mehr in einem späteren Video. Das ist eine größere Angelegenheit für sich. Mit dem Pfeil nach unten Symbol hat man die Möglichkeit, seine zuletzt aufgerufenen Personen, Orts-, Schlagwort- und Zeitseiten aufzurufen. Das heißt, quasi die Geschichte der zuletzt, eine Chronik der zuletzt aufgerufenen Seiten zu erreichen. Mit den nächsten Symbolen gibt es die Möglichkeit, die zwischengespeicherten Skripte im Hintergrund neu zu laden. Das ist wichtig, falls es neue Entwicklungen in Nodak gibt. Und dann schließlich sich auszuloggen. Die interessantere Navigation ist die untere. Hier gibt es einen Zugriff auf Akteure, ein, immer in einzelnen Kacheln, die farblich markiert werden beim Überfahren. Akteure, das heißt ein Schriftzug, dann das Listensymbol, mit dem man die entsprechende Listenseite erreicht. Das hieße im Fall von Akteuren die Liste aller Akteure und ein Plus-Symbol, um in diesem Fall einen neuen Akteur hinzuzufügen. Analog Orte. Ein Klick auf Places MD öffnet eine Statistik- und Einstiegsseite zu den Orten. Ein Klick auf das, das Listensymbol öffnet die Liste aller Orte und das Plus bietet die Möglichkeit, einen neuen Ort hinzuzufügen. Zum Abschluss dieses Videos möchte ich nun kurz einen Überblick über die Startseite von Nodak geben, bevor, bevor im nächsten Video ein Einblick in die Bearbeitung der Akteursseiten in Nodak gegeben wird. Auf der Startseite gibt es die Möglichkeit, sich Suchabfragen zwischenzuspeichern. Das heißt, auf den jeweiligen Suchergebnisseiten kann man sagen, ich möchte diese Suchabfrage, die ich gerade getätigt habe, speichern und mir auf der Startseite anzeigen lassen. Und hier werden sie angezeigt. Oben, sieht man, oben in der Kachel sieht man ein Symbol, Person oder Ort, Schlagwort. Das heißt, man sieht, in welchem Katalog die Suche durchgeführt wurde. Darunter die Suchbedingung und wie viele Treffer es gerade zu dieser Suchabfrage gibt. Das heißt, man speichert sich die Suchabfrage, nicht die Ergebnisse. Man kann die Suche noch einmal durchführen oder über einen Klick auf das RSS-Symbol einen RSS-Feed zur gespeicherten Suche aufrufen. Das ist nützlich, wenn man zum Beispiel aus, äh, von einem regionalen Museumsverband ist und besonders einen Fokus auf die regional benutzten Vokabulare oder Vokabulareinträge hat in der Bearbeitung in Noda und immer die unbearbeiteten, die bisher unangereicherten und unbearbeiteten Einträge aus dieser Instanz sehen will. Und über den eigenen RSS-Reader sehen möchte, dass an dieser Stelle neue Begriffe hinzugekommen sind und man wieder aktiv werden müsste. Wenn nichts passiert ist, das heißt im RSS-Feed keine neuen Einträge kommen, dann bräuchte man in dem Fall zumindest für sein Haupteinsatzgebiet oder seinen Hauptfokus nichts tun. Man könnte sich anderen Dingen widmen. Darunter gibt es die Möglichkeit, die zuletzt durchgeführten Suchabfragen zu sehen. In meinem Fall arbeite ich gerade mit einem Gerät, mit dem ich lange nicht mehr in Nodak war. Dementsprechend gibt es hier keine Suchabfragen. Es stände hier also zum Beispiel Beschränkungen auf hat mindestens ein erwartetes Duplikat und mindestens ein ähnliches Resultat in Wikidata. Unterhalb der zuletzt durchgeführten Sucherfragen gibt es Möglichkeiten, sich anzeigen zu lassen, wie viele Einträge und wie viele von dem jeweiligen Benutzer zuletzt bearbeitete Einträge es in den jeweiligen Vokabularen gibt. Das soll natürlich auch dazu anregen, mehr zu tun damit der eigene Anteil an der Gesamtzahl der bearbeiteten Begriffe steigt. Ein bisschen Gamification muss sein. Auch hier eine Statistik, wann hat man wie viel getan. Darunter erscheinen schlicht Auflistungen der zuletzt eingegebenen Akteure, Orte, Zeiten und Schlagworte. Das heißt, über die Startseite erhält man einen Überblick darüber, was gerade passiert ist. Soviel für dieses Video. Im nächsten soll es dann weitergehen und exemplarisch die Bearbeitung von Akteurseinträgen besprochen werden. Vielen Dank!